Guten Abend. Willkommen im Hotel Normandie. Hast du dich verlaufen? Komm mit mir. Hast du was gehört? Es gibt keinen Ausweg. Wovon redest du da? Was ist los mit dir? Je mehr sie strampeln, desto tiefer geraten sie hinein.